Heute im Video der Adidas X19 Plus aus dem brandneuen Uniforia Pack von Adidas. Viel Spaß beim Video. Der Adidas X19 Plus ist auf jeden Fall ein klassischer Speedboot e von der Marke Adidas. Ist auf jeden Fall extrem gut fürs tempo geeignet, das heißt man hat ein softes Obermaterial, kann damit den Ball gut führen, spielt ihn gut, hat auch guten Grip. das heißt der Ball kleidet schön, ohne dass er am Schuh zu sehr rutscht. Man muss auch sagen, das Thema Lockdown wurde von Adidas sehr, sehr gut gemacht. Vor allem der Fersenbereich muss ich sagen, überzeugt mich sehr, wir haben hier drin noch eine Vollstauung, das heißt hier kommt es eigentlich normalerweise nicht zu Druckstellen. Man kann auch sagen, dass dieser Fußballschuh auch für mittlere Füße noch gut geeignet ist, ohne dass man Druckstellen im Schuh hat. Wie gesagt, um schön soft, auch vor der Einlaufphase ist es schon echt angenehm. Das heißt, man braucht hier keine lange Einlaufzeit. Sitzt sich im Schuh, das heißt, man kann auf jeden Fall Geschwindigkeit aufnehmen. Wir haben hier noch die speedframe Sohle. das heißt, man bringt die Geschwindigkeit auf jeden Fall auf den Platz. Und deswegen dieser Fußballschuh auf jeden Fall einer der besten Speedboot-Fußballschuhe auf dem Markt. Das war es auch schon wieder zum Adidas X19+. Plus. Falls ihr einen kompletten Überblick zum Pack haben wollt, dazu gibt es auch schon ein Video, könnt ihr gerne jetzt mal auf unserem Kanal abchecken. Ihr findet den Schuh logischerweise auch bei uns im Online-Shop oder bei den Händlern eurer Nähe. Ihr könnt jetzt mal einen Link in der Beschreibung auschecken, da kommt ihr direkt zum Shop und könnt euch diesen Schuh online kaufen. Das war es dann auch schon wieder zum heutigen Video. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao!